Hitler im Ersten Weltkrieg Eine unglaubliche Geschichte, die man für falsch hält, aber wirklich wahr ist. Das ist Henrik Dundee, einer der hochgelobtesten Soldaten der britischen Armee. Das heißt, er hatte die meisten Medaillen im Ersten Weltkrieg erhalten. Man erinnert sich aber nicht deswegen an ihn. Es war ein nebliger Tag im Ersten Weltkrieg und Henry wurde auf eine Aufklärungsmission geschickt, um das Kriegsgebiet zu erkunden. Als er plötzlich eine Gestalt im Nebel auf zulaufen sah, er griff sofort zu seiner Waffe, da er nicht wusste, ob es ein Feind oder ein Verbündeter ist. Aber als der Mann näher kam, erkannte Henrik, dass es ein verwundeter deutscher Soldat war. Er lief langsam auf Henrik zu und hatte keine Waffe. Als der deutsche Soldat realisierte, was gleich passieren würde, rannte er nicht weg, sondern akzeptierte sein Schicksal. Aber Henrik konnte sich nicht überwinden, ihn zu töten und ließ ihn weitergehen. Dieser deutsche Soldat war Adolf Hitler. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das würde mich mega freuen.